Hallo, also ich und der, der Jakob und ich und drei andere, wir haben das Maptime Salzburg kürzlich gegründet. Was ist Maptime? Maptime ist so eine Gruppe aus mehreren verschiedenen Meetups, die jetzt generell über Map, Mapping, geografische Informationen und Technologien lauten. Und es gibt mittlerweile 111 Meetups. Und das Ganze hat 2013 angefangen bei der State of the Map in USA. Und die Idee war halt, dass man jetzt wöchentlich oder monatlich ein regelmäßiges Treffen hat, wo man jetzt gemütlich über Karten oder Technologien reden kann. Genau, und wir, also wir haben das dann auch gegründet und da kann halt jede Stadt einen eigenen Meetup einschreiben. Und wir machen das so, wir haben jetzt alle zwei Monate haben wir, ähm, Vorträge, die alle möglichen Leute jetzt einreichen können. Und zwischendrin haben wir halt Workshops, ah, äh, ein Stammtisch, wo wir dann beim gemütlichen Austausch weitere Themen behandeln. Genau. Genau. Hier sieht man nochmal den Überblick, also eigentlich, was in der Karte seid, über alle Chapters von MapTime. Ähm, aber ist auch nicht so wichtig. Also, danke. Ähm, genau. Ähm, hier, also wir haben unsere Webseite maptime.io Salzburg. Da haben wir einfach. Äh, Einträge, was wir in einzelnen Events gemacht haben. Und diese Website, die haben wir auch nicht selber gemacht, sondern die ist von MapTime. Ähm, kann man einfach, hat man ein Git Repository bekommen, kann man einfach hochcommitten und das wird dann sofort ähm, äh, dargestellt. Genau, und wir ähm, versuchen eben alle unsere Vorträge aufzuzeichnen. Ähm, die haben wir hier ähm, auf YouTube und auf diesem Tipp AV-Portal. Die technische Bibliothek von Hannover oder mit es langzeitarchiviert ist, kann man eben jetzt hier angucken. Und es ähm, ist jetzt äh, englischsprachig, aber prinzipiell kann, äh, wollen wir es bilingual machen, also auch deutschsprachig, wer mag und äh, wir übersetzen dann. Genau. Und ähm Genau, wir haben das einfach mal gegründet, um einen Austausch in Salzburg bezüglich Geo-Themen zu verbessern. Wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt versucht, mal die openstreetmap community noch mal einzuintegrieren, was ein bisschen schwierig ist, weil es eben doch eine große... Also viele, die OpenStreetMap machen, die haben wenig mit diesem klassischen GIS zu tun und das Gleiche, dass typische Geoinformatiker oft mit OpenStreetMap gar nichts zu tun haben. Und da müssen wir jetzt eben noch gucken, ob wir das verbinden oder was wir machen. Und bei der AGIT haben wir noch ein zum Beispiel ist das nächste Event da ähm, mit es so, ähm, so jugend Jugendmapping-Initiative, die äh, mit Disaster Mapper aus Heidelberg und Poly Milano wollen wir machen wir einen gemeinsamen Workshop und genau wir sind einfach immer offen für neue Ideen und äh, Aktionen und ähm, genau. Wir haben uns bis jetzt äh, einmal in der Firma Traficon getroffen, die uns da die Räume zur Verfügung gestellt haben. Zwar waren wir jetzt an der Uni, weil ich da eben recht guten Zugang habe, dass wir da hingehen können. Aber prinzipiell wollen wir jetzt auch in Zukunft für in andere Firmen gehen, damit die Firmen sich auch vorstellen können und dass ähm, eben äh, Austausch da ist, äh, wie löst man was und dass eben äh, Know-how vor Ort geteilt werden kann. Genau, also wen es... Äh, Interessiert, äh, maptime.io-salzburg gibt es alle Informationen und dann wäre es schon soweit. Vielen Dank.